Oh hey, Super Metroid. Krass, ja. oder? Mhm. Es geht weiter. Ähm, Lieblingsprojekt. Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, Ich meine, du, ja, du hast jetzt. Ich meine, du hast jetzt nicht so viele Projekte. Nee. <lacht> äh, ich ich habe Donkey Kong. <lacht> wann. Wann kam da das letzte Video? vor einem Jahr oder so glaube ich, also fast vor einem Jahr. Not bad. Ähm, hier waren wir glaube ich das letzte Mal schon und dann haben wir gemerkt, dass wir da nicht weiterkommen, oder? Mhm. Das heißt, wir wollten, wir wollten glaube ich gucken, ob wir nach oben kommen, oder? Ja, stimmt, stimmt. Ich bin, das war ziemlich bitter, aber auch zugleich äh, ganz natürlich. Ja, das war sehr bitter, dass du so schlecht warst. Hey, ich hab einen Boss besiegt. <lacht> ja. Das war's. Das war's, <lacht> <lacht> allerdings. <lacht> Moin, wo kommt ihr denn alle her? Stirb doch mal bitte, please. Das ist nicht, nicht so cool. Ich habe gar nicht den Timer gestartet, sehe ich gerade. Hm. Das passiert. Aber ah, das ist mir auch so oft passiert früher. Dann man, da, irgendwann habe ich es gar nicht mehr erwähnt. Da. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mache es ja. meistens dann eh irgendwann neben Bayern. Man merkt, du brauchst das halt keine. ein Fliegengitter, damit die nicht mehr auftauchen. Hast du ein Fliegengitter? Ich hatte mal einen und der ist dann äh, irgendwann weggeflogen. Wieso brauchst du ein Fliegengitter? Weil es sehr windig war. Wofür brauchst im du mal? warum brauchst du ein Fliegen? Also so so Mückennetz, keine Ahnung, irgendwie sowas. Fliegen getan war bestimmt das äh, die falsche Bezeichnung, aber also Mückennetz. Und irgendwann war es windig und man hat ja natürlich das Fenster im Sommer offen. Mm. Und der Wind hat es einfach mitgerissen. <lacht> oh Mann. <lacht> ich denke mir, oh nee. das ist natürlich sehr blöd. Tja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es hat gejuckt. <lacht> Ich weiß nicht, soll ich erst rechts lang gehen? Ich glaube, ich gehe erst rechts lang. Probier mal erstmal rechts. Da, das da links sieht eher nach einem Rückweg aus. Nee, damit komme ich auch in die Bereiche unter mir gerade. Tatsache. Okay. okay, ich, ich, ich spiele wieder vorsichtiger. Das hat sich nicht ausgezahlt. <lacht> das lache ich mir auch irgendwie. Mm. Ich glaube, ich habe ich habe glaube ich noch nicht mal mehr. Ich habe nicht mal mehr Reserve Tanks so. Also. Wann werden die denn aufgeladen? Keine Ahnung. Vielleicht wenn ich genug voll habe, die andere voll habe. Das kann sein. Nein, geh rüber. Geh, geh in die Stacheln, stirb, du Roboter. Voll gewaltvoll. Das ist einfach eine Dose. Was sollen die Roboter bitte Wirk. Keine ja, Ahnung, ja, die nerven einfach nur. Ich glaube in Zero Mission waren die kleiner. Oder es hat nur so gewirkt. Uh! Mister. Eigentlich müssen die jetzt äh, sein. So. Okay, hat sich gelohnt, dass wir nach rechts gegangen sind. Ja. Gibt es sonst noch was? irgendwie? Wie ja, findest es raus? <lacht> Äh... Ich weiß nicht, wie ich ihn aktiviere. Ich glaube mit B. Ja. Ah. Da bleibt sogar das Spiel stehen, sehe ich gerade. Hm. Mm. ist ja interessant. Aber bitte wieder weg damit. <lacht> ah. Das tut weh. Warum? Ja. Das ist gefährlich. Hm. Mm. Ich weiß absolut nicht, was wir machen müssen. Was haben wir für Items eigentlich in der letzten Zeit bekommen? Eigentlich nichts, oder? Den Scanner. Aber der. Ansonsten der ist. Mir der Scanner ist optional. Echt? Ist der optional? Ja, der ist optional. Das ist interessant. Ansonsten. Ähm, Weil wir. Weiß wir, ich nicht. wir können ja dann nur, nur uh, Abkürzungen sehen, aber die sind ja trotzdem da. Da ist was dran. Und ich nehme an, das macht keiner. Hm. So, kann es das sein, dass wir die Ersten sind, die das äh, aktiv so benutzt haben? Oder ich zumindest? Nee, ich habe es auch keinem benutzt. Ah, oh, hier kann man stehen. So, ich glaube, jetzt komme ich hier weiter unten rein, oder? Ja. Ja, sehr gut. Okay, das erklärt einiges. Ist aber scheinbar doch kein neues Gebiet. Okay. Okay, was man hier braucht, ist glaube ich offensichtlich. Oh, neues oh Item! Mein Gott! Da haben wir drüber geredet und da ist es ein Oh Gott, warte mal. Versuch mal. Aber wie kommt das? Da es ist ein Reserve-Reservetank. Schon wieder. <lacht> wir kommen was da. Ist, komm wir kommen da von von rechts ran, von unten. Okay, das ist interessant. Das heißt, das ist ein Rückweg. Ja, also eher, eher ich glaube, würde eher sagen, es ist ein Teaser. Oh, das gab es. Man kann irgendwie Metroid Prime. In den Höhlen von Markmore kann man irgendwie den Ice Beam oder was auch warum, immer. Das ist sehen? Warum ist da oben ein Gegner? Weiß ich nicht. Daniel, sag es mir. Vielleicht zum coolen Aussehen. Da oben ist jedenfalls. Komm schon. Kann man sich an denen festhalten? Ja, ja, ich glaube schon. Es waren noch diese anderen. Äh, ich glaube, man, man, den... glaub, man kann das. Ich glaube, man kann das an vielen. Nee. Hm. Egal. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Ich wollte. Man hat es halt richtig rausgehört, dass das wirklich so war. Ja, Miyamoto, oh, ähm. wieso? Man, äh, hat er nicht letztens einen Preis bekommen oder bekommt eins? Irgendwas mit, äh, keine Ahnung. Beschissenster Entwickler. Das kriegst das ich jetzt nicht sagen. Doch. Er ist 60 Jahre alt, das musst du ihm nachsehen. <lacht> <lacht> Alte Menschen kriegen auch das, ab was sie verdienen. Stefan leugnet Mario. Das wäre voll witzig. Warum Wenn er ist sagen würde ich, bin ich der Erfinder? Ich meine, das hat er sicher öfter von sich behauptet. <lacht> hm. Ich habe ja nichts dagegen uh, hier mal zu farmen. Das ist doch verständlich. Ich meine, wir sind schon an den Grenzen. Ja, so ein bisschen. Also fast. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt genau hinter der Tür äh, eine Speicherstation ist. Wobei, da gibt ihr keine Leben, von daher. Gebt mir einfach eu eu euer Leben. Ja. Das, das das klingt überhaupt nicht seltsam. Gebt mir euer Leben. Und ich verschone <lacht> <euch>. <lacht> Weil das auch so viel noch <lacht> <auch> bringt, dann. <lacht> wie gut. Das oh, ja. sehr gut. Wenn <lacht> oh. ja, euer Leben verliebt ist, mir euer Leben. <lacht> ja. Ja, scheiße. Wir haben nur zwei Reserve-Tanks, echt jetzt? Ja. Ich dachte, wir hätten auch mehr Powerbomben oder ich glaube, die droppen einfach keine Powerbomben. Ja. Okay, schauen wir uns das jetzt mal hier an. Wer hätte gedacht, wir sind Gegner? Powerbomben haben wir halt wirklich mehr. Ich glaube, die spawnen einfach nur normale Müsse und Leben. Hier ist ja. echt gar nichts. Dieser Raum wirkt so... Das ist halt schon... Das ist auf der Karte so seltsam markiert. Ja, weil das ein Raum ist. Ja, aber... Ah... Jetzt, ah, ja, okay, natürlich. Natürlich, jetzt verstehe ich. Okay. Hm, das ist hm. lange genug. Ich dachte, das ist halt nur da, um es besonders hervorzuheben. Okay. Merkst du was? Die Tür sind hinter uns zugegangen. Mhm. Und unter uns ist noch was. Stacheln. Ja, aber ich mein... Unten Raum, ja. Auf der Karte, ja. Autsch. Oh, uh, uh, ich, so ich, er ich erinnere mich an die Stelle. Ich nicht. Ach so Scheiße. Er hat uns gefangen. <lacht> ich bin ein Vogel. Jetzt hast einfach mhm. die Stacheln. Alloy, ah, ich, ich, oh, Lol, das, ich da, ich habe die, das, was dahinter ist, habe ich so wahrgenommen, aber ich, das ist einfach nur Deko. Nein, da unten sind Stacheln gewesen noch. Ich wollte gerade sagen, was macht er da? da der selbst der hin. hilft und nein, da kommen wir selbst nicht hin. Es wäre sogar gewesen, wenn er uns geschmissen hätte. Mhm. Ein geheimer Weg. Was das nur sein kann. So geheim war das jetzt nicht. <lacht> nee. ja. Euch habe ich ja überhaupt nicht vermisst, kann ich mal sagen. Oh, ihr braucht mal Speedbooster. Mhm. Lässt das jetzt geht auch, du fettes Ding. <lacht> das ist wie im Altersheim. Juhu, 90 Missiles können wir jetzt tragen. okay. Das ist doch... Äh, <lacht> das, das war jetzt ein passen. Das war ein zu guter Zufall. Ich glaube... Es, es, es musste ja hier nach rechts gehen, weil wir ja gleich hinten nach oben wollten. Das war mir klar, aber ich wusste nicht, dass man den Schoß damit killen kann, weil, das, weil er anscheinend fake ist. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Ah, das ist diese eine Fähigkeit. Was <lacht> mm. ah. war's? Ich ruhe jetzt einfach. <lacht> nee, man muss okay, das schon so das machen. Ist, man muss es halt wirklich so machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das ging nochmal. Ja, man muss da, ähm, in die Hocke gehen eigentlich. Ja, aber warum? Warum, warum reagiert sie nicht? Warum du es ja Jetzt oh, geklappt. Okay, du ich kann es ja so. Also mit dem Analogstick klappt es tatsächlich auf Anhieb. Schon wieder. Ja. So. Easy. <lacht> Was? Das erinnert mich an alte Tage. <lacht> ich wurde gescampt. Wusstest du davon? Ja. Nein, ich wusste nicht davon. Ich weiß, du oh, mit, ich weiß was du mit alte Tage meinst. Als wir uns den einen Energy Tank holen wollten und ich es am Ende getan habe. Nee, ich wusste nichts davon. Ernsthaft. Ich hatte keine äh, Ahnung. Das ist super. Ich habe auch etwa gegen diesen Zeitpunkt auch das Spiel dann irgendwann aufgehört zu spielen. Oh, das ist interessant. Noch ein Item. Wir oh haben oh den my Gravity God. Suit! Von random, okay, jetzt können wir unter Wasser laufen, wie gut. Mhm. Und der sieht absolut fantastisch aus, ich liebe den. Ja, es sieht schon echt nice aus. Geil, ja, wir da? Das ist echt gut gemacht! Man wird direkt ins Wasser geschmissen. Also das ist, das ich konnte. Ich konnte gerade nichts machen, also ich wurde automatisch hier reingeschmissen. Das ist halt echt, das ist das ist schlau. So, ich will die Map ausfüllen. <lacht> ja, das war Oh mein Gott, Metroid Metro 2 Remake vom Fan. Da habe ich äh habe ich auch die ganze mit dem Spiderball, habe ich <lacht> nicht darum gefahren, nur weil ich die Map äh, ausfüllen wollte. So, hm. haben wir. Ähm Jetzt könnten wir nach Meridia gehen. Genau, sehr so, das finde, ist das so einiges, wo wir hingehen könnten. Da sind wir jetzt hier reingegangen, oder? Eben. Mhm. Wir könnten oh, wir äh. da ins Wasser, da beim Wasser lang gehen jetzt. Wo wir so Probleme hatten, im letzten Part. Oh, und, und äh, die, die Glaskuppel. Ja, das, Erinnerst du dich? das hatte ich auch noch, Das ist mir auch als erstes eingefallen. Okay. Aber ich will erstmal da lang gehen, weil ich glaube, da gibt es irgendwie ein cooles Item. Es hat sich so okay. angefühlt. Ich fühle auch Items. Mal. Das wird, äh Ich meine, das ist ein Weg. Also wir können auch definitiv durch die Glaskuppe gehen, aber ich denke mir so, ey, lass erst mal hier lang gehen. Es ist ja auch am nächsten dran. Das sowieso. Das erinnert mich auch an etwas. Mhm. Woran denn? Ich weiß nicht. Okay, dann eben nichts so ging es hier oben noch mal lang ja. war doch irgendwas im letzten part oh mein gott so habe ich keine ahnung mehr <lacht> ich wusste es sah aber auch so aus als ob da was wäre oh, das können wir jetzt auch machen stimmt ja hier hier war hier, oh, waren, hier, waren hier, hier nicht was ganz in. viele stacheln unten ja Ich will das ausfüllen, ich gehe da jetzt noch durch die Stachel. <lacht> Leute, kann man nicht cheaten? Warte. Nein. Dinner bauen. Und hier ist ein Energietank. Oh, äh, das ist super. Wir haben jetzt, glaube ich, die erste Reihe Energietanks voll, kann das sein? Oh, volle Leben. Oh, ich dachte, es kommt schon die zweite. Nein, wir kriegen noch eine. Also, die nächste Reihe gibt's noch. Ähm... Das hat, das hat sich gelohnt, würde ich mal behaupten. Ja, finde ich halt auch. Man kann nie genug haben. Hm. Soll das Spiel nicht äh, gegen Ende noch schwer sein? Ist es nicht? Das ist doch äh, das, was wir meinten, oder? Oder was du meintest. Das ist doch jetzt gegen Ende eigentlich. Also ich habe damals im, im Wasser im Meridia jetzt hier aufgehört, weil ich einfach nicht wusste, wo ich, was ich machen muss. Also, klar, das Spiel wird natürlich schwerer, aber je mehr Items man hat, desto einfacher macht man es sich insgesamt. Ja, das stimmt. Ja, das kennen wir alles schon tatsächlich. Oh, mein Super Nintendo. Uh. Ich wollte gerade sagen. Boah, ich, ich glaube aber, das ist ganz normaler Lack, like, den gibt's auch auf, auf dem richtigen Super Nintendo. Oh. Ja, das, ist, das ist nicht so toll. Gib mir die Map. <lacht> ich dachte so, oh. Ich dachte gerade, du versuchst da auf die Plattform zu kommen irgendwie. Nein. Hm. Ich will die Map einfach ausfüllen. Das ist, ist, ist, man will es einfach ausfüllen. Okay. Hier bin ich nicht reingegangen, ne? Nein, so weil konnten wir gar nicht kommen, weil wir kein Gravity Suit hatten. Da ist was dran. Stimmt, ja. Da, Ich habe ja trotzdem versucht hochzukommen. Aber es hat nicht funktioniert. Oh Ach du so Scheiße, ja, Meridia. Wir kommen nach Meridia. Und hier, also jetzt hier wirklich in aller Kürze habe ich aufgehört, das weiß ich. Oh mein Gott, das sieht so, das sieht so komplex aus. Ne, ist glaube ich okay. gar nicht so komplex. Man kann einfach irgendwo sich durchbauen. Hier kann man durchfallen. Vor allem können wir jetzt auch unter Wasser schön schnell uns bewegen. Jetzt nicht lang. Ja, ist eigentlich gar nicht so kompliziert hier durchzukommen. Ja, gut. Man findet schon irgendwie den Weg. Na ja, komm. Lass mich raus. Hier vielleicht. Okay, ich gehe jetzt auch nicht lang. Dann eben nicht, dann gehe ich eben hier lang. Okay, ich halt Habt ihr das verstanden? Ich ständig, dass wir den Wavebeam haben. Der ist einfach super. Ja, du meinst den... Ja. Du meinst nicht... Oder was? der Wavebeam, der durch die Wand geht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ich bin ja, mir... Warte, ich gehe mal kurz mit, ins ja. Menü. Äh, ja doch, es ist definitiv der Wavebeam. Okay, hier geht's nicht lang. Dann geht's da bestimmt lang. Das ist ein Ort, da wäre der Scanner wahrscheinlich sehr nützlich, oder die Powerbombe. Oh, da geht's lang. Das wird, das wird mir jetzt auch nicht so einfach, würde ich mal behaupten. Nö. Äh, <lacht> das ist Powerbombe. Oder? Mhm. So, da hab ich noch ein paar. Ich benutze nämlich zu viel. Ja, wir sollten irgendwann äh, aufleveln. Mm. Fragt sich frag nur wo. Wir hätten zum Raumschiff gehen können, aber darauf hatte ich keinen Bock. Oh. Und die Musik ändert sich. Wir sind in Meridia. Neues Gebiet. Krass. Äh, hab ich noch nie gesehen. Das, das ist doch schön. Sieht aus wie ein. Äh, wie die Honig-Level aus Donkey Kong Country 2. <lacht> <lacht> oh oh. Ha oh, nicht. Ja, komm, ich mache noch ein bisschen weiter, weil ich sowieso das rausschneide mit dem, mit dem ganzen Items ja. sammeln. Es ist nur fair. Es ist nur fair. Das ist fair. <lacht> das <war> <lacht> schlecht. <lacht> das ist mein Lieblings-Wortspiel. Uh, no fair is not fair. <lacht> Alle weg mit euch. Please. Ich weiß nur, dass das halt wirklich. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das größte Gebiet im Spiel. Oh. Es ist, ist echt nicht klein. Also, da unten siehst du, wo wir mal lang gelaufen sind, Mavidia. Das ist bei den. Bei der Glas. Bei der Glas. Ding da, was wir zerstören können. Ah, okay. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr sprengen. Oder? Nein, das ist. Also, man kommt da, da so oder so hin. Man kann, ja, ich meine, wir konnten ja auch aus Merida hier hinkommen. Ich glaube, man kann hier runter sinken und dann kommt man in einen anderen Raum. Wollen wir mal hoffen. Es ist wie, <lacht> es kam das auch in äh, New Super Mario Bros. Mhm. <lacht> ne, nee, aber hier gibt's auch, hier gibt's auch, ge ich kann mich nicht erinnern, hier gab's auch geheime Items äh, versteckt, die man nur so erreichen kann. Ach so. Ich denke, man müsste hier ohne gravity lang langlaufen. Mein Gott, ich, ich würde sterben. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Bin mir nicht sicher. Weiß ich äh, nicht. Okay, ich bin auf jeden Fall woanders angekommen. Alles ist möglich, solange du es willst. Äh, ich glaube, ich laufe hier im Kreis. <lacht> Was ist das Weiß für ein ich habe jetzt schon keine Orientierung. Ah, mehr. hier habe ich mich eben runterrutschen lassen. Wählen wir es mal da hoch. Okay, da ist gar oh. nichts. Oh. Da ist wirklich gar nichts. Okay. Äh, wir könnten da... Ja, vielleicht, vielleicht so ein Viech einfrieren. Nee, wir, so gehen, wir gehen einfach hier links wieder lang. Ja, okay. Gut so. So. Wenn ich das nicht innerhalb von einer bis zwei Minuten Save Point finde, dann wenn wir einfach den paar trotzdem. Ja, können uns mal. So Bam. Ich, ich liebe einfach wie, wie die Super auf was knallen. Ja, oder auch oh, wenn es auf- Oh. Das fühlt so gut an, Boss, damit zu treffen. Hast du gerade aufgepasst? Nicht wirklich. Man konnte was sehen. Man konnte was sehen, was sehr interessant ist für später. Mutter gehören? Nein, nicht ganz. Okay. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir auch schon fast da unten. Aber <lacht> ja, was ich sagen wollte, mit den Super es fühlt sich so gut an, einen Boss damit zu treffen. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Geht weg. Komm schon! Alter, das ist ja ätzend. Komm schon, ich muss da glaube ich da rauf, oder? Mhm. Komm, ey. Boah, das, das, das sieht so nervig aus, oh mein Gott. Das macht mich gerade aggressiv. <lacht> Okay, geschafft. <lacht> <lacht> so jetzt müssen wir eigentlich da sein, wo wir. Äh, ich glaube, wir waren. sind ein bisschen da drüber. Ah, ja, ja, ich habe doch gesehen, dass da unten eine Krabbe rauskam. Mich <lacht> täuscht du nicht? Oh Gott! Komm, ich will da. Alter, so viele Wege. Mm. Das ist einfach riesig das Gebiet. Ich will versuchen jetzt zu der Röhre zu kommen, weil da jetzt so nah dran sind. Ich glaube, die ist jetzt für immer auf. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. <lacht> Außen rum gehen wäre echt scheiße. So. Komm, ich will ab da eine Supermesser. Die äh, ein Supermesser. Das hat sich gelohnt, der Treffer. So, und da sind wir. Hier waren wir mal. <lacht> jetzt, sind wir, jetzt sind wir wieder bei Crate. <lacht> uh, da könnt ihr aber uns äh, später noch Leben holen, da links. siehst Ah, lol, ja. Okay, ich würde sagen, aber hier machen wir äh, Schluss für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Meridia wieder. Ciao. Bye.